Hey Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen ja zu diesem Video. Heute geht es um das Thema smarte Ziele setzen und ich habe für dich ja einen Blogartikel erstellt, eine Anleitung, wie du dir smarte Ziele setzt. Schau, ich bin davon überzeugt, dass alles im Leben ja, was du äh, mit oder aus deinem Herzen heraus tust, was für dich wirklich eine Herzensangelegenheit ist, was für dich wirklich wichtig ist, ähm, ja, dass du da die Chance auch da drauf hast, das Ganze zu erreichen. Der Unterschied zwischen wirklichen Zielen und Zielen, die ja einem nicht so ähm, ja, Flügel verleihen, sage ich mal, und einem wirklich den Antrieb geben, auch dran zu bleiben, durchzuhalten, ist einfach der, wie gesagt, dass es ähm, ein Ziel, nicht einfach nur ein Ziel dadurch wird, indem man es aufschreibt, ja, und ähm, dann so nach dem Motto, ähm, ja, wäre schön, wenn ich es erreiche, ja, das kann man zwar tun, wird aber nicht zum Erfolg führen, sondern ein Ziel, wird dann zu einem Ziel, ja, wenn du dir es aufschreibst und wenn du es auch wirklich von ganzem Herzen erreichen willst. Und da glaube ich ganz einfach, dass das, ähm, ja, den Unterschied macht und zwischen äh, Sieg oder Niederlage dementsprechend entscheidet. Und alles, was ja jemals äh, Großes erreicht wurde, ja, war irgendwo... In ein Stück weit eine Herzensangelegenheit äh, ja, der Menschen. Da kannst du mal schauen, wo du willst. Ähm, du kannst dir ähm, große Persönlichkeiten anschauen, ob das Stephen King ist, äh Amazon, ja, ob das äh, Sylvester Stallone ist, egal wen du da nimmst, du wirst feststellen, dass die meisten jahrelang an ihrem Erfolg gearbeitet haben, bis dann erst der Durchbruch kam und viele, gerade im Network Marketing, die schaffen es nicht mal ein halbes Jahr oder vielleicht sogar ein Jahr konzentriert, fokussiert auf ihre Ziele hinzuarbeiten, aber es ist einfach mal auch ein Teil der Wahrheit, dass alles, was wirklich sich lohnt zu verwirklichen, dass das halt einfach Zeit braucht. ja, Und dass nichts über Nacht geht, außer man hat halt viele, viele Jahre davor halt schon äh, dran äh, an diesem Ziel dann eben gearbeitet. Stephen King, der Autor, hat jahrelang geschrieben, äh, ohne was zu verdienen, bis er seinen ersten Roman Carrie verkauft hat. Äh, Coolio, der Rapper, der Gangsters Paradise geschrieben hat, beziehungsweise durch diesen Song quasi berühmt wurde, der hat 17 Jahre davor in seiner Karriere gearbeitet. Amazon 94 gegründet, 99 lag der Umsatz bei rund einer Milliarde US-Dollar, ja, was ja schon mal eine richtig coole Sache ist, aber gleichzeitig lag in dem Jahr ähm, der Verlust von Amazon bei 300 Millionen Dollar. Das erste Mal Gewinn hat Amazon 2002 gemacht, also acht Jahre nach der Gründung des Unternehmens, das muss man sich mal vorstellen und viele schaffen es, wie gesagt, nicht mal ein Jahr lang sich äh, auf ihr Geschäft dann quasi zu konzentrieren. Colonel Sanders ist für mich eine ganz beeindruckende äh, Geschichte. Ja, der Gründer von Kentucky Fried Chicken hat mit 65 Jahren äh, gestartet. Ja, hatte mit 65 Jahren die Idee, ist zwei Jahre lang quer durchs ganze Land gereist, oft im Auto übernachtet, erhielt in den zwei Jahren 1009 Absagen und ähm, ja war quasi zwei Jahre lang ohne jegliches Erfolgserlebnis. So, und heute ist Kentucky Fried Chicken ja eine der größten Fastfoodketten der Welt. Beatles auch. Absage nach Absage nach Absage, ja, äh, bis sie dann ihr, irgendwann ihren Durchbruch hatten. Oder Michael Jordan, auch ein, äh, ein Beispiel, welches du äh, heranziehen kannst. Sylvester Stallone, ja, ähm, auch ähm, eine sehr interessante ähm, ja, Geschichte. Der hat im Prinzip, bevor er äh, mit Rocky den Durchbruch geschafft hat, ähm, wollte ihn kein Agent haben, weil er, ähm, habe ich dir auch hier nochmal mit drauf gemacht, wollte ihn kein Agent haben, weil er ganz einfach ähm, in den Augen der Agenten einfach und so schlechter Schauspieler war. So, und denn, denn die Hauptrolle für Rocky hat er auch noch gekriegt, weil er das Drehbuch geschrieben hat und das einfach die Bedingung dazu war. Und der Rest ist Geschichte, ja. Rocky war der Durchbruch und seitdem hat er viele, viele äh, prämierte äh, Filme äh, quasi äh, gedreht. Also du siehst... Ähm, wenn einem etwas wirklich wichtig ist, dann gibt es auch ähm, ja Chancen, das zu verwirklichen. Ja, du musst es halt dann wirklich wollen. So, und ähm, alles fängt halt einfach an mit mit dem Punkt, an dem du dir mal Gedanken darüber machst, welche Ziele du in deinem Leben verfolgen willst und wie du dir dann deine Ziele dann auch tatsächlich richtig setzt. Und deshalb habe ich den Artikel geschrieben. Du, du findest in dem Artikel zum einen die Grundpfeiler für die richtige Zielsetzung, wie du dir mit der Smart-Formel Ziele richtig setzt. Ich gebe dir aber auch noch etliche Tipps an die Hand, wie du dann deine Ziele erreichst und hoffe natürlich, dass der Blogartikel dir ja, äh, weiterhilft. Falls nicht, hinterlass mir einfach einen Kommentar oder äh, falls du da noch Fragen hast, Anregungen brauchst, einfach einen Kommentar äh, dann unterhalb des Blogartikels hinterlassen und ähm, dann äh, können wir da auch in Austausch gehen. So, das soll es jetzt für dieses Video erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hilft dir weiter. Den Link zum Blogartikel mache ich dir ja selbstverständlich unterhalb des Videos in die Textbeschreibung. Schau da einfach mal vorbei und ähm, ja, wünsche dir viel Erfolg, viel Spaß beim Setzen deiner Ziele und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Wenn das Ganze für dich hilfreich war, es mit deinem Netzwerk und wie gesagt, alle anderen ähm, ja, Informationen findest du unterhalb des Videos in der Textbeschreibung. Bis dahin, alles Gute. ja Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.